Weiter geht's, hier in der Siegestraße von Pokémon Leuchtende Perle. Diesen Wasserfall können wir mit Kaskade überqueren. Wir kommen an einen neuen Ort hier in der Siegestraße. Vielleicht führt uns das ja einen Schritt weiter zum... zur Top 4, zur Liga. Was ist das hier eigentlich? Ah, hier, der Anfang. Hier am Anfang gibt es Drachenpools, eine sehr starke Drachenattacke als TM. Werde ich vielleicht auch jemanden beibringen? Das werde ich mir bestimmt bald bald schon äh, überlegen, sobald wir in der Liga angekommen sind. Wir haben noch ein paar Trainer vor uns. Ich möchte ein starkes Pokémon noch mächtiger machen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Meine? Drachenprofi Siegfried, äh, Edmund. Mit seinem Knarksel. Uh, Knarksel, starkes Drachen-Pokémon. Ich mag Knacks. Und knack die letzte Entwicklung. Richtig cooles Pokémon. Gibt auch äh, viele bekannte Trainer mit, äh, mit knack -Krack. Und ich habe das Gefühl, wir werden das Pokémon auch äh, in der Liga öfter sehen. Und da sei dann auch Schluss. Ich hatte nicht die geringste Chance. Bist du das für ein Vampir-Typ der typ, mit seinem Kostüm? Wie soll ich eben nur die mächtigsten tagen beibringen? Wie nur? Äh, naja, du bist jetzt ein bisschen zu spät, aber da unten, hättest du da unten Kaskade eingesetzt, hättest du da äh, eine Term finden können. Ich will es nur gesagt haben. So, Schutz geht langsam aus. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. So, da geht's hoch. Aber hier gibt's ein. Äh... Ah, nee, das ist nur ein Rückweg. Das ist nur ein Rückweg. Warum auch immer es das gibt. Einfach fluchtzeilen setzen. Ja, doch, ich kann es verstehen, aber... ...euch nicht täuschen lassen, da geht es nicht lang. Ich kann spüren, dass ihr deine Pokémon voll und ganz vertrauen. Du und dein Team, erstrahlt ja, regelrecht. Ja. Die ganze Courage, die wir uns jetzt hier in der Siegestraße aufbauen... ...die wird ganz gut sein für uns. Ich bin bereit, jede Challenge zu facen, die vor uns steht... Auch den Typen, der vor uns steht, platt zu machen. Leider gehen wir langsam die AP aus. Chelterra hat leider Attacken, die nicht viele AP haben. Das ist vielleicht ein bisschen kritisch. Aber wir können einfach das Pokémon auswechseln. Wir haben ja fünf andere, die wir hier benutzen können. Empolion. Der Wasserstarter aus diesem Spiel. Ich mag ihn sehr. Leider muss er trotzdem down gehen. Wasser, Stahl. Das ist ein tatsächlich ein Stahl-Pokémon. Ich meine, sogar jeder Starter hier in dieser Gen hat bei der letzten Entwicklung einen neuen Typen. Mein Pokémon zum Beispiel hat den Bodentypen bekommen, etc. Im Podium hat den Stahltypen bekommen. Und Panferno hat den Kampftypen, glaube ich, bekommen. Ich meine, Feuerkampf ist irgendwie so typisch. Zwei Pokémon. Typisch. Aha, XD. Geowatz. Ich habe das Gefühl, es wird explodieren. Geowatz sind nämlich dafür bekannt. Allgemein. Die ganze Reihe. Kleinstein, Georock und Geowatz sind dafür bekannt. Boom, boom. I want you in my room to sing. Die Robustheit macht es nicht besser. Sandsturm. Wenn ich jetzt Egelsamen einsetze müsste ich es eigentlich besiegt haben. Es macht kein Damage, die Attacke, aber ich kriege dadurch gleich seine, seine KP. Da kann mich halt leider dafür nochmal angreifen, aber das geht schneller, als wenn ich jetzt rausrutsche. Aber ja, Chelterra ist komplett ähm, fertig. So viel gekämpft, er kann nicht mehr, auch wenn er volle KP hat. Er ist einfach, einfach voll ausgenutzt worden. Er ist ein bisschen schwach und wir müssen ihn mal ein bisschen ausruhen lassen und jemand anderen nach vorne lassen. Das hat mir die Augen geöffnet, sagt er, der die Augen zu hat. Gerade weil wir nicht ewig leben, ist es menschen möglich zu strahlen. Krass. So, wer wird denn kämpfen? Scorpio vielleicht? Oder noch besser. Wie wäre es mit Tricky? Äh, äh, äh. Hier müssen wir aufpassen. Hier wollen wir auf jeden Fall, auf gar keinen Fall, runter. Da rechts ist ein Typ mit einem Item, der versperrt da irgendeinen Ausgang. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein Weg, der irgendwo hinführt. Weil da über mir ganz viele Brücken sind, habe ich das Gefühl, das ist der richtige Weg. Was bedeuten muss, dass hier Bonus ist. Ja! Eine Schafklaue! Ich glaube, was das macht, ist Drachenattacken verstärken oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. ich was, die kommen aber auch hoch. Aber hier geht's nicht weiter. Hier es nur zu diesem... Dude, der uns nicht durchlässt. Aber warum lässt du uns nicht durch? Geht da durch? Lass mich dich mal ansehen. Du wirst noch stärker werden. Du wirst vielen Pokémon begegnen. Das solltest du dir immer wieder vorsagen. Dann wird sich dein Horizont stets erweitern. Okay, der versteckt da irgendwas. Ähnlich wie beim Kraterberg, dieser einen Team Rocket rüpel Der müsste aber jetzt eigentlich weg sein, oder? Da müssen wir immer mal wieder vorbeischauen. Okay, noch habe ich anscheinend Schutz. Das ist gut. So, nächster Kampf. Hier, wir das nur von so starken Trainern. Es ist der ideale Ort, um sich mit dem Besten der Besten zu messen. Ja, schön, dass ich einer der Besten der Besten bin, aber ich bin sogar die Beste hier. Die Beste! Ja, also das ist keine Chance. Kaum, Alter, wirklich die Vorentwicklung. Der andere Typ da hinten, oder ein anderer neben der, ich, war da. Der hatte die Weiterentwicklung und du bist wieder einen Schritt zurückgegangen. Fußtritt, ein Schritt in den Tor. Oh, es lebt noch. Es lebt noch. Noch. Drachenklaue, au, oh, au. Oh. stell ihm so ein Beinchen. Pff. Oh, Garados, ha. Huh? Ein Garados. Hier sieht man, ich kann nichts einsetzen außer Igelsamen, aber das bringt jetzt nicht wirklich viel bei einem Garados. Ich versuche mein Glück mal mit Schnurgast. Welche hundertprozentig neue Attacken bekommen wird Bin mir da eigentlich sehr sicher Vielleicht hundertprozentig, aber so 90%ig bin ich mir sicher Dass ich ja da die Attacken ein bisschen abändern werde Auch wenn die so schon ganz gut aussehen Ich glaube wir könnten das Potenzial von ihr ein bisschen erweitern Es ist ja schnell wie der Blitz Eine Elektroattacke würde zum Beispiel nicht schaden damit wir auch mal eine Elektroattacke überhaupt haben müssen. Und der nächste Body Slam muss es killen. Sonst habe ich ein riesengroßes Problem, weil es jetzt Drachentanz eingesetzt hat. Aber. Ich denke, es sollte killen. Es müsste eigentlich killen. Es müsste genug Damage machen. Und es downfliegen. Yes. Tja, Garados, hat es immer noch nicht dazu gelernt. Erst Drachentanz, dann Attacken. Genau. Hey jetzt. Du hast ja auch jetzt eine neue Attacke, die Hydro-Pumpe, die können wir auch mal unter Test stellen. Du. Du, du, du, du, du, los, Hydro-Pumpe! Das ist das Problem bei den ganz op starken Attacken, die man in, äh, hier im Endgame bekommt. Treffen wir das mal nicht. High-Risk-High-Reward-Attacken, nennt man die auch. Aber ihr seht, wie viel Damage das macht. Gut gemacht, Tails. Da, ich mag diesen Ort, weil ich hier gegen starke Trainer wie dich kämpfen kann. Ja, aber ich werde nicht lange bleiben. Gehe du deinen Weg, ich folge dem meinen. Alles gut. Ich habe nicht mehr viele Tränke. Hoffentlich kommt da nicht mehr allzu viel vor uns. Aber ich habe nur noch einen einzigen Trank. Und danach muss ich die Starken benutzen. Ich habe keine Lust darauf. Ein Ausgang! Ist es ist vorbei! Es ist vorbei! Das ging schneller als erwartet. Und ich habe gerade geheilt. Zur Pokémon-Liga. Wir sind schon da. Pokémon-Liga, der Höhepunkt der Trainerkarriere, wortwörtlich, wortwörtlich, den riesigen Wasserfall hoch, und da sehen wir das Gebäude schon, hier, laugt die Top 4, Schaut mal, wie weit wir in der Höhe sind. Und das ist das alles Wasser? Ich kann gerade nicht unterscheiden, ob das Wasser ist oder... Na, ja, wo aber Wasser sieht ja so aus. Dann ist es vielleicht einfach Wolken wie hoch wir einfach sind. So ein riesiger Berg, wo einfach die Top 4 hier ist. Krass, krass. Oh, Scorpio hat sehr viel Spaß. Das ist schön. Wirklich, wirklich schön. Mit dir hat alles angefangen, Shelterra. Mit dir sind wir überhaupt so weit gekommen. Am Anfang wollte ich nur dich haben in meinem Team, aber irgendwann habe ich halt realisiert, mehr Pokémon macht mehr Sinn. Speichervorgang. Ja, jetzt brauchen wir Schutz auch nicht mehr. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie viel Schutz habe ich denn eigentlich noch übrig? Oh, ein einziges! Nice! Und ja, die, die, die, die Top 4, oder was heißt Top 4? Die Pokémon-Liga ist einfach nur ein riesiges Gebäude mit äh, Pokémon-Center und Pokémon-Markt. Und natürlich das, die, die Hauptattraktion hier hinter. Die äh, Top 4. Äh, warte! Du willst dich doch der Pokémon-Liga stellen, hä? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns besser vorbereitet ist. Kämpfen wir! Ich wollte mich umschauen, wer kämpfen. Ein letztes Mal, also Patrick. Aus dem Nächsten erscheint der. Hey, aber ich war einmal vor Patrick, anscheinend vorher. Oder wie sagt man das? Einmal war ich vor Patrick da. Er war sonst immer vor uns da. Aber wir waren dieses Mal vor ihm hier. <lacht> ich habe nicht geheilt, das wird mein größtes Problem, weil ich kann meine Pflanzenattacke nicht einsetzen. Ich hätte hier... Oh nein! Ich oh, ich hätte hier heilen sollen damit ich hier wieder respawne Ich bin, ich weiß nämlich nicht ob man hier wieder hinfliegen kann. Also eigentlich sollte das schon möglich sein, weil es ist ja, es zählt auf der Karte wie eine Stadt und auf Städten kann man hinfliegen immer aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Oh nein! Oh, Tricky hat's überlebt. Okay, gut gemacht, Tricky. Oh, <lacht> Na, sieh mal einer an. Aber eigentlich hat er mal einen Staraptor. Endlich mal Staravi entwickelt. Immerhin etwas. Und das Level ist auch gar nicht mal so schlecht aus. Er hat dazu gelernt. Meine Pokémon übrigens auch, kriegen alle gerade ein Level ab. Drei davon sind schon über Level 60. Geil. Zwei davon nicht ganz. Und Scorpio Und Scaraborn ist Skaraborn. Und da kann ich nicht tricky drin bleiben. Denn der ist das beste Pokémon gegen ein Scaraborn. Level 50er Bereich. Ich bin stolz auf dich, Patrick. Dass du endlich deine Pokémon gelevelt hast und trainiert hast. End dass ich dich noch mal am Ende des Spiels in der Pracht sehen kann. Toll! But you're still no match for me! Haha! <lacht> <lacht> Ein Boyeli! Oh no, ich kann meinen Pflanzenbuck mal nicht benutzen. Das ist sehr schlecht. Scorpio, du bist also dran! Oh yeah! <lacht> Toxin. Oh nein, nicht der Knirscher. Aber macht nicht so viel. Das war nicht sehr effektiv. So, Toxin. Oh, meine Taktik ist nämlich die Vergiftung drin zu haben für den Fall, dass meine Attacken nicht genug Damage machen, dass ich ein Auswitche und ist trotzdem noch Schaden bekommt, das wie ich. Das macht eigentlich am meisten Damage, oder? Ja, eigentlich schon. Ist er eine Flinklaue? Oh, sein Beuling hat eine Flinklaue. Nochmal Knirscher. Ey, hast nicht gerade gemerkt, dass er im Text steht, nicht sehr effektiv? Warst du nicht in der Trainerschule am Anfang des Spiels? Also, oh. du hast nicht wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Und dafür muss du mit deinem Leben bezahlen. Selbst die Lake macht mehr Damage. Oder Lake. Lake Lake. Ich sage immer Lake. Ich habe auch schon gehört, wie die Lake sagen. Deshalb habe ich Reikopmanter. Keine Ahnung. Panferno! Endlich, mal so ein Pampyro entwickelt. Endlich! Da haben wir es. Jetzt haben wir bisher alle Starter in ihrer letzten Pracht gesehen. Aber kann das sein, dass wir nie gesehen haben? Oder hatte irgendein Trainer mal Plipprin? Man muss nämlich alle Pokémon zumindest mal gesehen haben, um ein paar Boni zu bekommen. Schön aus meinem Hintern. Das ganze Wasser ges gespritzt. Das ganze hydro weggespritzt. Bam! Macht natürlich One-Hit. Patrick! Wir sind vielleicht ähnlichen Level und haben ähnliche Pokémon, aber das, was uns, uns unterscheidet, ist, dass ich meine Hausaufgaben mit den typ gemacht habe und du nicht. Rosarade, ich glaube, du lernst irgendwie nie dazu, oder? Oder? Du, du, du. Mir ist das so egal, dass ich fast down bin. Ich habe zwar ein bisschen Albträume noch von einem Rosarade, aber... Ich bin schneller! Und mach One-Hit. Oh, Relaxo. Ein Relaxo hat er. Nein, von wollte rauswischen. Ich habe zu diesem letzten Pokémon alles vertrauen. Kein Grund zur Panik. Sein so, Fox hat sich endlich mal entwickelt. Zu einem Relaxo. Typ normal. Das war's. Das ist einfach nur Typ normal. Und ich versuche mal Traumagil. Ich wollte nicht. Ich, ich wollte eigentlich rauswischen. Ich wollte nicht B drücken. Ich wollte eigentlich nur weg aus diesem Menü. Ich habe gesehen ich irgendwie zu den Attacken gegangen. Und das wollte ich nicht. Ja, ich habe schon erwartet, dass er eine Attacke einsetzen wird, die mich nicht berühren kann. Ich sag ja, ich bin das Can't Touch Meet Pokémon. Psystrahl. Oh, ich werde müde, du bist wohl das Kent-Kill-Pokémon <lacht> im Gegenzug. Nee, nee, dich kriegen wir nur schon noch down. Aber vielleicht mit einem anderen Viech. Hm. Wir könnten Igelsamen vielleicht versuchen. Ansonsten Toxin. Ja, wir können Toxin machen. Hm? <lacht> Ähm, ja, Tricky hat ja eine Attacke, die die Gegner verwirrt. Sehr, sehr gute Attacke, die ich nie wirklich oft benutzt habe, leider. Ich mag aber eigentlich die Attacke. Allgemein, die Taktik, dass Pokémon, die eine Babyform haben, auch eine Attacke haben, die verwirrt. Seit Pokémon Kristall finde ich das nice zu haben, nice to have. Und ich bin am Schlafen. Ja, Scorpio, du bist gerade nicht zu gebrauchen. Nicht mehr. Schnurgast. Mal gucken, ob du Relaxo dem Rest geben kannst. Aber lustig, dass Relaxo das letzte Pokémon ist, was uns noch aufhält. Relaxo ist ja bekannt als eine Blockade. Und das ist die letzte Blockade, die vor uns steht. Dieses Relaxo. Aufkratzen. Hilft leider auch nicht so viel. Da kommt der nächste Gene. Oh Gott, so einer bist du also, aha. Na, es ist nicht vorbei. Denk der Freundschaft zu meinem Pokémon ist noch alles möglich. Sicher doch. Body Slam! Bam! Auf dem Relaxo. Es hat geklappt. Patrick, ich bin stolz auf dich. Du hast dazu gelernt. Trotzdem war ich schon immer besser als du. Was ist da gerade passiert? Mein Team muss noch besser trainiert werden. Aber das ist schon ziemlich cool. Du hättest schon eine Chance in die Top 4. Mist, wenn ich gegen dich verliere, bin ich für die Pokémon-Liga wohl noch nicht bereit. Aber ich werde so lange weiter trainieren, bis ich mich an die Spitze kämpfen kann. Ich werde nämlich der Champ, der stärkste Trainer schlechthin. Michael, sieh zu, dass du bis dahin unge ungeschlagen bleibst. Will do. Du, du, du. Erstaunlich, dass seine Pokémon vor dem großen Kampf gegen die Top 4 so ruhig sind. Das gefällt mir. Aha. Gut. Ich glaube, den Rest dieser Folge werden wir ein paar Vorbereitungen treffen. und um dann in der nächsten Folge loszustarten. Was wiederum bedeutet, dass wir gleich TMs verteilen. Beziehungsweise, ich mache das wahrscheinlich eher aus Screen und dann zeige ich euch das Resultat. Das ist schneller. Sonst ist die Folge ups, noch viel länger als ich will. So, erstmal die Reihenfolge in der Reihenfolge bringen, in der wir die Pokémon erhalten haben. Und das wäre somit diese hier. Und ich hätte einfach Y drücken können überall. Mist, egal. Ja. Sieht doch gut aus. Mal ganz kurz berichten: Schatten bei Scorpio. HXP. Ah, hm, ich weiß nicht. Sonst könnte ich vielleicht noch ein paar Sonderbombons verteilen. Ähm, um, gehen wir schon mal einkaufen. Wir können auch ein paar Sachen verkaufen, merke ich gerade. Da haben wir nämlich eine Schatztasche mit ganz vielen Items, die wir verkaufen können. Sternstaub zum Beispiel. Nuggets. Riesenpilze. Und eine Perle. Genau. Da sind wir jetzt bei fast 300.000 poké -Dollarn. Also wenn die nicht reichen, dann weiß ich auch nicht. So, war die kann man alle Bälle im ganzen Spiel kaufen. Okay, nicht ganz. Ein paar besondere Bälle sind da nicht, aber sonst die wichtigsten, denke ich mal. Ja. Ähm, supertränke sind lame und out, deshalb holen wir uns Hypertränke, wollte ich gerade sagen. Aber mir ist die Idee gekommen. Einfach stattdessen Top Genesung zu kaufen. Wie viel haben wir von denen eigentlich gerade? Zwei Stück. Kaufen wir mal acht, damit wir zehn haben. Das ist nämlich so eine Art Mischung zwischen Top-Trank und Hyperheiler. In einem. Da unten ist ein Hyperheiler. Zwei Paraheiler, damit wir von allem zwei haben. Also am wichtigsten ist eigentlich immer Hyperheiler, falls man viel Geld hat. Ansonsten alle einzeln ein bisschen kaufen, so wie ich gerade. Ich bin aber extra sicher, weil ich, vor allem auch deswegen, weil ich später nach der Story, nach dem richtigen Display, in der After-Story ja nicht mehr so viel einkaufen gehen will. Es gibt nämlich in diesem Spiel eine kleine After-Story. Zu viel sage ich aber nicht dazu. Ähm, ja, Bälle werde ich später selber einfach nochmal ein paar kaufen. Und, äh, jetzt geht's ab zu den richtigen Tränken. Da sollten wir uns sehr viele holen. 30 Stück, passt von den Supertränken die gleiche Anzahl wäre tippitoppi. Viele haben hier in diesem Spiel gar kein Geld wegen den Klamotten. Kann ich verstehen, aber... Passt auf euer Geld auf. So, und ich meine... Man kann hier fliegen. Ja. Seht ihr? Man kann zur Pokémon-Liga hinfliegen. Man kann zu beiden Orten sogar hinfliegen. Und hier rechts... Ist irgendwas. Aber keine Ahnung, wie man da hinkommt, um ehrlich zu sein. Hier, da hinten ist ein großes, riesiges Gebiet, aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Und aus so einem Grund ist das hier grün. Keine Ahnung, egal. Ähm, ja. Man kann überall hinfliegen. Und ich werde jetzt was passende Outfit aussuchen. So, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das jetzt noch dranhängen werde an die gleiche Folge oder ob ich hier direkt eine neue Folge starte. Aber ich bin endlich soweit. Ich habe nochmal mein ganzes Team überprüft, alles geguckt wegen Items kaufen, Attacken, mir alles anschauen. Und äh, das ist das Endresultat. Für die es noch nicht direkt sehen, wir haben hier Großwurzel mit Terror. Attacken habe ich hier noch nicht geändert. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit der Taktik. Ingesamt, hä? Äh, lass ich erstmal noch drin. Ich habe jetzt nichts Besseres gefunden, denn tatsächlich habe ich schon so ziemlich alles so gut, wie äh, es haben kann bisher. So, Tails hat sich auch noch nicht äh, wirklich verändert. Ich habe jetzt halt Siedewasser statt Doppelschlag. Für die, die es nicht wissen, Siedewasser ist eine gute Wasserattacke, die Verbrennungen ähm, errichten kann. Aus irgendeinem Grunde eine Wasserattacke, die äh, Pokémon verbrennen kann. Nice. Äh, ja, Nashwave ist aber ein bisschen stärker als Siedewasser. Auch noch au, au, wirklich ganz leicht und außerdem, ich weiß auch nicht. Ähm, wenn man mal auf die Stats schaut, ist es eigentlich nicht so ein riesiger Unterschied mit den Attacken. Aber ja, Nassschweif macht auf jeden Fall mal Tails mehr Damage als Siedewasser. Aber ich habe ja noch Hydro Puppe für den Ultrakassen-Damage. hat ein neues nice Item und zwar jetzt ist Fausttafel. Das andere Item, was ich mit Tricky had, hat gar keinen Sinn mehr gehabt. Attacken haben sich hier nicht geändert. Traumagil hat der immer noch den Bandsticker. Hat jetzt aber statt ähm, Horrorblick, den ich sowieso, also den Horrorblick, den werde ich äh, irgendwann später wieder, wenn ich ihn auch wirklich brauche, wieder erlernen lassen. Aber für den Kampf hier habe ich eine Gescheinsattacke und zwar Juwelenkraft. Denn äh, wir haben noch keine Gescheinsattacken. Und auch keine Elektroattacken, aber ich habe nur was für Gestein gefunden, leider. Aber ja, Juwelenkraft wird hoffentlich eine starke Hilfe sein. Wir haben hier Scorpio, er hält jetzt endlich das Item von Triggy, Giftstreich, äh, Giftstich meine ich, macht hier mehr Sinn. Attacken haben sich hierbei nicht verändert. Und Schnurgas trinkt jetzt ein richtiges Item, was ich auch wirklich benutzen kann, eine Scharfklaue ist jetzt nichts krasses, aber ich habe nichts wirklich Besseres gefunden, ich habe keine guten Items, leider. Und hier haben sich die Attacken auch nicht wirklich groß verändert. Ja, das ist mein Team, alle sind so fast Level 60, ungefähr ein Level 60er Bereich. Ich habe vergessen, welchen Level... Top 4 ist, aber ich sollte ungefähr auf deren Level sein. Vielleicht ein bisschen overlevelt, aber nicht ganz. Und ja, wünsch mir Glück, dass ich das schaffe. Ich habe ein bisschen eingekauft, wie man hier sehen kann. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe wirklich, es reicht. Let's go! Überprüfen wir mal, ob du für die Pokémon-Liga qualifiziert bist. Zimmer mir mal bitte alle Orden, die du dir in Sinnoh erkämpft hast. Der Kohle-Orden als Erzling? Der Waldorden aus Ewigenau, der Bergorden aus Schleide, der Fenorden aus Weideburg, der Reliktorden aus Herzhofen, der Minenorden aus Fledburg, der Förnorden aus Blissach und zu guter Letzt der Lichtorden aus Sonneweg. Lass mich rein, Mann! Ausgezeichnet, Trainer, du hast in der Tat die Orden aller Arenen von Sinnoh erhalten. Demonstriere nun hier deine Stärke und erkämpfe dir Ruhm. Okay. Und damit geht's los. Richtiger Richtig. Hype-Moment. Das ist unser erster Gegner. Ich muss überlegen, was für einen Typen seine Pokémon haben. Ich hab's vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Ich lasse einfach so und hoffe, dass es äh, passt schon. Hallo, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herr Baro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte doch erwähnen, dass ich ein großer Fan von käfer Pokémon bin. Mist, ich bin falsch. Ich hätte tricky von Haben-Sein. Wusste ich nicht. Denn nichts ist so schön und cool wie meine käfer Pokémon. Sie sind perfekt. Und damit ich genauso perfekt werde wie sie, stelle ich mich hier in der Pokémon-Liga allen Trainern, die mich herausfordern. Dann wollen wir mal sehen, ob du mir auf dem Weg zur Perfektion behilflich sein kannst. Okay. Es ist der Arena-Leiterkampf. Nur die Geschwindigkeit ist ein bisschen anders. Und es ist ein ganz leichter Remix hier im Remake. Ganz leicht, aber nur. Okay. Von den heftigen Hype. Du, du, du, du. Du, du, du, du. Tja, da die Kämpfe hier sehr, sehr lange dauern werden, weil alle Trainer hier sechs Pokémon haben. Und die auch richtig overleveled sind und richtig auch gut trainiert sind. Das sind richtig gute Trainer hier. Werde ich mein Bestes geben, es ein bisschen schneller angehen zu lassen. Aber nicht zu so schnell, die Musik ist zu hype, yeah. Ich muss auch daran denken, die OP-Attacken, die ich nur fünfmal einsetzen kann, wie zum Beispiel hier, die eine Attacke, die Tricky hat, dass ich die nicht sofort einsetze, sondern nur für den Fall, dass ich es wirklich brauche. Für starke, robuste Pokémon, weil ETA sind scarce, also ich kann sie nicht einfach die ganze Zeit... Ich, ich habe nicht so viel ETA, die kann man auch gar nicht kaufen oder so, das ist ein Problem. Schon die Level-Ups? Boah, ich hoffe wirklich, dass ich das hier alles im First-Try schaffe. Ich bin richtig geil. <lacht> Aber wie ich sehe, bin ich 10 Level über den. Okay, nicht ganz 10 Level, aber auf jeden Fall mehr als 5. Erdbeben ja, ist leider. Uh, kritisch! Oh. Und wie das kritisch war. Oh. Okay, das killt aber immerhin. Gut, dafür habe ich aber aufgestockt. Genau für diesen Grund. Hypertränke für den Kampf und Supertränke für außerhalb. Papinella das nächste, guck Ich glaube, Tricky wird einfach alle abrasieren. Du, du, du, du, du. So, Hypertrank. Das sollte eigentlich komplett heilen, falls ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, das hat nur 100, nicht 200. Psychogenese. Oh, Autsch. Ja, ja. Oh, das könnte mich grillen. Aber es könnte mich so gut nicht. Ach du bist ein Opfer. Okay, gut. Ihr ähm. nee, wisst ihr was? Ich halt sogar noch mal. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich möchte hier nicht für einen Noob dastehen, ja? Ich habe es verdient, hier zu stehen. Ich habe mit den Erst aufgerissen, damit ich hier in diese Top 4 endlich rein kann. Und ihr Lappen könnt mich hier nicht mehr aufhalten. Du, du, du, du. Ich vermute mal, dass äh, unser letzter Gegner Pokémon im äh, ungefähr Level 60 knapp hat. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht mehr, wie es in äh, jemand mit Per war. Ich meine, im Platinum waren die Level ganz anders. Ne, warum? Papina ist auf jeden Fall schon mal weg. Ziki räumt hier sehr schön auf. Das Problem mit der Top 4 ist immer, in jedem Spiel, die Tricks sind immer aus mit dem Aussehen und äh, mit der Umgebung. Die versuchen, einen auf den einen Typen zu denken, aber es ist eigentlich ein ganz anderer Typ. Ich kann mich an manche Trainer auf jeden Fall erinnern, aber nicht an alle. Clownwetzer? Was? seine Clown, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. Damit kommst du gerade viel zu spät. Ich kann jetzt mich nicht um neue Attacken äh, kümmern. Das ist zu spät. Hornweise sollte man ernst nehmen. Die Königin aller Bienen. Hornweise. Oh Gott, die Anspannung ist groß. Sein vorletztes Poké. Hoffentlich killen wir es One-Hit. Aber wahrscheinlich nicht. Ich habe ich hab das schon erwartet. Ich wollte nicht die andere Attacke einsetzen von Tricky. Hätte ich aber wohl machen sollen. Ach so, der überlebt wegen der Beere, oder was? Nee, nee, nee, nee. Das heilt ihn nur. Citro-Beere hatte es. Blockbefehl? Was ist das denn? Ich habe noch nie in selber im Team gehabt. Aber vielleicht mache ich das auch mal. Uh, Verteidigung und Spezialverteidigung steigt. Es sollte aber trotzdem reichen, weil er hat sich nicht geheilt. Idiot. Ha, <lacht> es reicht aus. Ha, <lacht> Ein Pokémon hat der das Opfer noch. Da hat der fünf Pokémon, nicht sechs. Kann sein, dass er fünf hat und nicht sechs. Okay. Auf einmal hat er mein Scorpio geklaut. Okay, was ist sehr gut gegen Scorpio? Gift und Licht ist es. Uh, ich trau mich da überhaupt nichts. Ich trau mich da wirklich gar nichts. Aber ich, ich versuch's mit Terror. Ich will nichts riskieren. Ja. Ich Denke, Chelterra ist ja kein schlechter Move. Sein finales Pokémon mit den Sternen Schauer aus seinem Ball Erdbeben. Oh, er vergangt. Oh nein, Kreuzschere macht sehr viel Damage. Da ah, habe ich überlebt. Komm, Erdbeben muss killen. Erdbeben muss killen. Das war so gut. Okay, egal. Erdbeben. Ja, der erste ist down. Da habt ihr euren Vorgeschmack wie das Ganze hier in der Top 4 aussehen wird. Herr Barrow ist damit Geschichte. Ich gestehe meine Niederlage ein, aber ich denke, ich konnte dir deutlich machen, wie wundervoll Käfer-Pokémon sind. Und ich konnte dir vermitteln, wie beeindruckend die Pokémon-Liga ist. Kämpfen ist eine tiefsinnige und komplexe Angelegenheit. Das ist dir jetzt bewusst. Jo dass ich mit den schönsten und stärksten Käfer-Pokémon verloren habe, liegt allein daran, dass ich nicht perfekt genug bin. Das heißt für mich, zurück ins Trainingslager. Kriege ich trotzdem einen Runde Applaus? Nein? Okay, das wäre auch viel zu viel des Guten. Äh, geh einfach weiter. Es warten noch drei weitere auf dich, die allesamt stärker sind als ich. Deshalb bin ich der Erste. Aha. Gut, Zeit fürs Heilen. Ich spüre gerade richtig krass den Hype, weil... Die Liga aus diesem Spiel ist eine der schwierigsten. Das ist nicht die schwierigste, da gibt es schwierigere. <lacht> Aber äh, ja, die hier aus Gen 4 ist äh, nicht ohne. Nicht ohne Bohne. Ich will jetzt nicht nochmal einen verschwenden für so wenig. Okay. Ich es einfach. Weiter geht's. <lacht>